So, für alle, die nicht glauben, was wir hier mit eurem Geld machen, ein kleiner Beweis, hier ist die Tanja. Ciao Tanja, wir kaufen jeden Tag hier ein. Das ja, genau. ist Sag mal, was machen wir hier? Die Leute glauben ich die uns nicht. Ich Jeste Banane. Immer Banane. das? nas ist das? Wie nas. das? nas das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? der ist das? Ja? Hi. Good. das? ist der Chef. Dokumentarfilm für die Schweizer, dass wir Geld spenden, weil also sie glaube nicht, dass wir einkaufen. Jetzt muss ich filmen, dass sie sehen, kaufe mir hier rein, sage. Ja, Tanja ist okay. Tanja ist okay. So, so geht's heute.